L wie Lüften. Ein toller Vorteil von Wollüberhosen ist es, dass du sie, wenn sie so ein bisschen streng riechen, einfach für ein paar Stunden an die frische Luft hängst. Nach dem Lüften an der frischen Luft riecht eine Wollüberhose wieder so, wie sie riechen soll, nämlich ein bisschen nach Schafwolle.